sehr entspannt, sehr sehr warm leider auch, aber die Vorträge, die bisher da waren, waren sehr interessant und ja, man kann auf jeden Fall was mitnehmen für die Zukunft, auch wenn es natürlich nur Kleinigkeiten für den eigenen Bereich dann speziell sind.